Jo Leute, ich bin's der GMS 6. Bevor das Video startet, nochmal eine kurze Meldung von mir. Und zwar, ich wäre in diesem Video sehr nah am Mikrofon dran. Deswegen ähm, war es auch so laut, also rede ich ein bisschen übersteuert. Bitte nimm mir das nicht über, ja. Und let's go! Hier oben war ich ja noch gar nicht. Soll jetzt hier lang? Da unten. Ich repariere, repariere das. Macht mir Spaß. Ich arbeite im gerne mal lang. Na na na na na na na na na na na Steht nicht in ist I want you for Mobile Task Force for more information report to sites Mobile Task Force Commander Ich will dich haben um, für die oh, mobile Task Force Für mehr Informationen melden Sie sich bei beim lokalen Mobile Task Force Commander Ah nichts Auftrag könnte gar wirklich sein, dass das hier wieder drin ist. Tatsächlich! Jetzt wieder hier! Ich repariere dich! Das s Mann, doch die Sache lang, lange. So brav, perfekt. Ist eine Baustelle. Eine Baustelle ist von. Sich Sicher, jetzt sind nee, ja da vorne, ist der. Ja. Schrauben, das mache ich gern sehr, das mag ich gern gerne sehr. Ich mag das, ich mag das, ich mag es auch gerne. Zack, easy. Ich repariere von meinem Leben. Hey, warum willst du nicht repariert werden? Hey! Ähm, B2 Triton League, to Electronics. Es geht nicht! Hier ja, hauptsache in der Luft ausmachen. Das hier gibt's nicht. Hauptsache... Hauptsache... Da ist die D-Klasse, Schnapp's du halt dir! <lacht> äh, Jungs, da war gerade eine D-Klasse, euch! <lacht> Perfekt. Geht dann nicht. Dann hier... Felsstein mit B sogar Jo, mit B ähm, Ja, da ist der Auftrag Ah perfekt, da ist er, ja. Sie, warten Sie, warten, Sie Herr ja. Aber das ist doch nicht normal, dass unser Tisch blitzet <lacht> Ja, das habe ich auch gebracht Das ist doch gar keine Elektrik drin <lacht> Vielleicht, vielleicht Vielleicht sollen sie die Wissenschaftler informieren, dass unser Tisch eine Anomalie hat. <lacht> das wird schon gut gehen. Das können sie ja machen. Ich bin nur da, um das zu reparieren. Ich weiß nicht, aber es wird schon gut gehen. Vielleicht ist das sogar... Stimmt. Hä? Ja. Kann es sein, dass... Du ist da irgendeine Technik drinnen, die, die ich nicht weiß? Egal. Oder... Okay, machen Sie das so. Ich warte eine Sekunde. Ja, machen Sie mich nicht auf den ich warte erst mal hier. Aber ist da eine Technik drinne? Ist da eine Technik drinne, oder wie kann das sein? Komisch, wie kann das sein? Telefon. Wie kann das so. sein? <lacht> ich denke mal, da verstand etwas da, das wurde jetzt äh, göttlich entfernt. Und deswegen ist da jetzt eigentlich ein elektrischer Fehler, der Techniker eigentlich reparieren sollte können. Aber jetzt ist da halt keiner. Ich kann, aber die ja, Helm wollten es so. nicht. <lacht> ja, dann ist das ja klar, dass mal nie, weil sie keinen Schaden anrichtet. Und Container tut man sie, indem man sie repariert, also... Sie <lacht> ich nicht. da. Ja. Perfekt. Kein Problem. Immer wieder, gerne. Perfekt, Jungs, und dann wollt ihr sagen, das ist das in dieser kleinen Folge. SUP RP, Bums, irgendwas, Folge 2, keine Ahnung, ähm, gewesen ist. Und ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, schönen Tag. Okay, Schönen Tag. Ihr brennt natürlich, der, Tisch, der komische Sachen gemacht hat, ist jetzt repariert ja? Haben Und damit werde ich die Folge jetzt beenden. Warte, ich komme noch mal kurz okay, auf, warte mal. ist jetzt mal. Gehen wir mal kurz irgendwo hin. Wo okay, China Sau ist. Nach tolles Regen mit so einem Flügel hinterher. Ah! Ich okay, mache das ganz schnell hier. Irkie um Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag eurer Gamer688 Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es nicht getan hat, abonnieren, Blog aktivieren und einen Kommentar schreiben. ciao